Der beste Döner in Istanbul. Die ganze Foodtour ist eskaliert. Wir haben neue Sachen gemacht, die noch kein YouTuber getestet hat, gemacht hat. Es gab Streetfood. Es gibt den Scanner des Himmels. Natürlich gibt es auch Döner, Lieblingsdöner vom guten Lukas. Das kriegt alles in der Foodtour, Mann. Istanbul bei Nacht sage ich nur, also bei Tag und bei Nacht. Viel Spaß beim Video, Mann. Diese Aussage mitten aus Video drin. Und dann kriegt er gleich den Holle, der noch nicht weiß, was passiert. <lacht> Wenn ich gewusst hätte, was alles hier passiert, oh, dieser Kenner. und eine schöne, schöne Bedienung hier. Viel Spaß beim Video. Also ihr Lieben, willkommen nochmal so aus Istanbul. Ich bin hier gerade völlig überfordert mit meinem Nerven. Ich habe hier noch Gepäck am Start. Ich bin hier gerade angekommen. Transfer, ich erwische gar nichts, alles am Arsch, muss mit Taxi fahren, wurde eigentlich auch noch abgezogen, war mir aber egal. Ich sage es euch, ihr geht hier längs, ich habe nicht viel getrunken und dann riechst du diese Wassermelone, Mann. Das ist ein ganz anderes Feeling. Ja, und wie gesagt, wir werden jetzt losgehen auf eine Döner-Tour. Das internationale Döner-Ranking, ich starte das jetzt aber komplett in der Offensive. Wir haben ja auch schon Fair drin, wir waren in Dänemark, wir waren in Holland und und und. Jetzt geht es hier weiter und was erwartet mich hier? Wir gehen jetzt ins Hotel, ich kann es nur noch mal sagen, ich weiß nicht, was passiert ist. ich weiß nicht, was passiert und da weiß ich doch, was passiert. Scheiße, jetzt fällt mir die Gabel runter. Das ist ein Gedicht. Oh, ich bin so saftig. Wir gehen jetzt ins Hotel. Wir erwarten uns die bekanntesten Döner. Die größten Namen aus Istanbul. Wir gucken natürlich den Vergleich. Ist da Deutschland voraus? Ist Türkei voraus? Was ist meine professionelle Meinung? Welcher Döner ist einfach besser? Wer hat mehr drauf? Und das sind die dicksten Dinger. Ich habe ja schon eine Ansage, habe ich schon einiges gesagt. Erst mal ab ins Hotel und dann geht es los zum Döner. The hitman, man. You look like a Hitman. You know Hitman? No. No English, okay. Hitman was legend. Mm hier untergehende Sonne. Wir gucken heute wirklich einen ganz romantischen, entspannten Video bei Sonnenuntergang. Vielleicht wäre die Tour sogar bei Nacht, wenn ich jetzt hier noch 100 Jahre brauche. Ich nenne das Video Wassermelone in Istanbul. Ah. Ich packe das Urlaubsfeeling, Mann. Wir werden auch so einen Riesenspieß halt essen. Einen riesigen. Ich hoffe, der ist auch noch so riesig. Und Gnade uns Gott, <lacht> dass die Döner heute knallen werden. Oh, das Urlaubsfeeling, Mann. Mm, der Rasen ist hier grüner als in Deutschland. Das könnt ihr mir glauben. Ich nehme für euch das ganze Feeling mit Scheiß drauf, Mann. Hier gibt es jetzt auch noch eine Muschel für mich, Mann. Er muss mir nur so geben, dass ich meinen nach an nicht einsau und die Kamera nicht einsauge. Thank you. Die sind so krank weich, Leute. Diese Fische durch diese Zitrone, das ist wirklich sehr, sehr heftig hier. Besten Muscheln, die ich bisher gestern habe. How much? Really? Oh, thank you, thank you, thank you. Mann, ich wurde eingeladen. Guck euch diesen Ehrenmann an, der hat mich eingeladen. Ich hätte davon noch drei, vier fressen müssen von diesen Muscheln. Ich komme jetzt nicht drauf, aber es eine hat mich krass an was. Aber egal, wir gehen jetzt, jetzt Döner essen. Schwörst du essen. Bund. Ich muss sagen, müssen wir auspitzen. Er hat mich an meinen Rucksack weggedrückt. Die fahren hier irgendwie bekloppt. Ich, ich wurde zu wellicht durch. ich denke, ich schubse mich da mal ein Auto. Alter Spielmann, ich muss schon aufpassen. Sei auf der Hut, wenn du hier bist. Komm oh mir nicht voran, Leute, ich muss die nächste Köstlichkeit probieren. Ja, du, machst Okay? Thank you. Läuft der Hase, ja Mann. Istanbul ist geil, Mann. Knusprig, cross, fischig, deftig. Das ist echt gut. So, ich nehme euch hier einfach mal mit, was mir so passiert hier auf dem Weg, wie mein Feeling ist. Döner werden wir natürlich auch noch snacken. Dass ihr ein bisschen euch einversetzen könnt hier. Auf eine Foodtour hier in, in Istanbul. Eigentlich wollte ich nur Döner essen. Aber wenn ich das hier so sehe, ich muss das mitnehmen. Ich hoffe euch gefällt das. dass mich mit einem Daumen oben wissen. Wenn euch gerade dieser Style auch gefällt, vielleicht weiß ich das ein paar Mal öfter, dass ich so ein bisschen diese, dieses, was heißt vilo format dieses, äh, mitnehmen. Und auch mal ein bisschen länger die Videos, ein bisschen ausschweifender. Mit ein paar netten Damen, Hello. <lacht> Hallo? <lacht> wenn euch das gefällt, lasst den Daumen glühen. Lasst ihn glühen. Und oh, es geht weiter. Die Tour geht weiter. Bevor wir das vergessen, ich werde safe. Demnächst irgendwann noch mal nach Istanbul. Haut mir mal, wenn ihr wirklich, also nicht irgendwie irgendwelche äh, fragwürdigen Sachen, wenn ihr wirklich wisst, auch euch hier auskennt. Top-Adressen für eine normale Futur Auch Sachen, die man bei YouTube noch nicht gesehen habt, wo ihr wisst, Untergrundladen heftig. Ja, was ihr gegessen habt, vielleicht in Istanbul macht. Dann mache ich hier nochmal eine Futur. Haut mir euren Tipp rein, generell unter allen Kommentaren. Wie immer ein 50-Euro-Gutschein. Super verlosen. Pin ich dann an. Irgendwas rein. Aber Tipps sehr gerne. Also man muss generell sagen, Leute, Essen an jeder Ecke und auch Sachen, die mich einfach überwältigen, so, wo ich am liebsten, oh, es müsste so eine Tablette geben, die schmeißt du ein, kannst du viel essen, du willst, nimmst nicht zu, der Körper nimmt nichts auf, du scheißt einfach den ganzen Tag volles Pfund, die Toilette zu brauchst, einen Stock, um das Ganze zu lösen, Danach habe ich alles schon gehabt, ich schwörs euch. Oh, euch das an. Küsst dich, Mann. Ich komme nicht vor, keiner vorbei, please. Oh, sorry. Überall Essen, überall Grill, Hähnchen, Lamm, Dönerspieße. Döner würde ich auch gerne so eine Tour noch mal machen. Einfach, wo ich random Döner mal teste. So gefühlt wie in Deutschland, bisher, Wo man einfach, bock hat der Döner zack, fetzt sich einen rein. Mal gucken, was die können. Nicht die ganze Empfehlung, sondern da mal ein Vergleich. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich euch das reizen würde. Es gibt so viele Missionen, die ich hier hätte. Ich muss mir einquartieren, Mann. Ich schluss hier jetzt langsam. Ich bekomme nicht weiter. Ich wollte schon längst Döner essen. Das Ding will mich verarschen. Das ist kein Scherz. Er liegt schon wieder, Mann. Oh, Gnade mir Gott, wenn die Oma von meiner Freundin das fährt. Ich stehe auf Straßen, Mann. Ich mach bald eher ein Turi Sightfing-Video. Hey, how are you? <lacht> thank you? Wir sind beim Hotel angelangt. Gut, Alte mal gucken, was das bringt. So, hier, Service-Fahrstuhl. My best man. Das ist für YouTube, das Video. YouTube? Ich werde sogar aufs Zimmer gebracht. Oh, oh, oh. Ah. Danke, hmm. danke. Oh, ich sehe. see. see. Oh riecht nach Mar Mar Marihuana. Smalls Ma Marihuana. Also wirklich jetzt Leute, das riecht hier voll nach Gras. Als hätte jemand einen Joint gerade durchgezogen. Äh, Kleiner, aber bescheiden. Ich habe das günstigste einfach genommen, ich schwör's euch. Einfach günstigstes. Weil ich bin hier nur zwei Tage hier, danach geht's mit Family nach Siede und Antalya. wird es auch Videos dann geben, dass hier schon bescheid ist. Vielleicht sind die auch schon rauskommen, aber ich denke das hier kommt als erstes. Siede und Antalya. Oh, wo ist denn hier das Licht? Und hier, ganz bescheiden, auch oldschool. Muss immer das teuerste sein. Okay, jetzt muss ich entscheiden, mit welchen die anfangen. Der erste hat schon mal zu. Ich habe morgen echt wenig Zeit, voll Katastrophe. Da gibt es diesen Döner. Ah, leider schon zu. Aber vielleicht gut, weil das hat einen riesen Spieß. Und den zeige ich euch dann morgen früh, ist vielleicht besser. Ich habe schon Arschwasser gehabt, wirklich ganz ehrlich. Ich habe komplett Arschwasser gehabt. Aber der hat auch. Und das ist von meinem Kollegen Lukas, der Lieblingsdöner hier. Ich habe mir das Video von ihm reingezogen. Der soll sehr entgegner sein. Quer gegrillt, über offenem Feuer, bis 22:30 Uhr auf. Gucke ich nochmal, ob ein anderer näher dran ist, ob wir mit dem anfangen. Äh, scheiße, mein ganzer Plan ist durcheinander. Morgen habe ich nämlich noch eine Special-Mission. Da muss ich sehr weit fahren und morgen muss ich denn zwei Döner noch vorher testen. Drei Döner, weil ich muss drei Döner. Also ist so scheiße. Was geht hier, mal? Hier könnt ihr euch beim sputen Kitzler auch noch mal ein schönes Stückchen reinknallen. Der Kitzler weiß, wie es läuft. Ich sehe schon, Leute, das wird echt dunkel. Das wird eine dünner Tour bei Nacht, Mann. Schaut auch noch einen Moment, bis ich da bin. Kleine Planänderung. Ich werde eine Runde pausieren und dann machen wir hier jetzt ein bisschen späterer Stunde noch weiter, denn ich habe Bock jetzt wirklich das Feeling. Ich möchte das zu späteren Stunden hier euch zeigen, wie das zu späteren Stunden hier ist. Istanbul zur Abendstunde zum Sonnenuntergang. Ich glaube, das trifft das ganz noch mehr auf den Punkt. Da, ja, ich brauche dafür einen guten Ausdruck, Mann. Das kann man gut verkaufen, Leute. Oh, Kokoretsch, oder wie es das heißt. Kokoretsch, Koko meine ich. Koko sehr lecker. Oh, das ist auch ein schöner Spielzeug. Auch schräg gegrillt. Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich den vielleicht mal einfach nehme. Oh, sieht aber gut aus. Puh, das ist schon wieder. Oder wir nehmen wirklich mal hier ein paar andere Sachen mit rein, Mann. weiß nicht, vielleicht nehmen wir auch mal andere Sachen mit rein. Was sollen wir immer die Sachen, die schon 100 andere Leute... Mm, ich weiß es nicht, Leute, Mann. Ich kann nicht eine Entscheidung treffen gerade. Hello, how are you? Hi, fine, thank you. Uh, looks amazing. Kastanis, Mussel, Nasara. In taste one Kastani. 100, 100 Gramm. Take this one? This, okay, no problem. Okay, thank you. Yes, yes, for the water. Ah, this one, okay. <laughs> oh, no, better take one. Okay, zwei Kastanis. Wir müsst ja alles mitnehmen. Yes, oh. hot, yes? Yes. Ah, but good. Thank you. Thank you, bye. Bye, bye. Es wird hier langsam echt dunkel. Eine schöne Süße looks good looks good yeah. but when you eat you don't forget last stuff in your life <laughs> you have to try you have to eat but I don't have money no money for free I swear no for free let's come for free <laughs> I have a I have a business uh termin Ah. Sorry, sorry. Okay, no but, but when I come back, I, I'm here. Don't forget you are in Turkey. When you don't have money, don't say You yes. are our guest. No I have problem. to go to a bank. Komm right. <lacht> ich hier längs? Das könnte eine Geheimgasse sein, Leute. Nein, scheiß auf Geheimgasse. Ich werde noch abgezogen, Mann. Ich habe ein Navigationssystem in meinem Kopf. Ich lasse euch. Okay, jetzt habe ich hier noch Google dabei, aber ich brauche kein Google. Hey. How are you? I'm <lacht> fine. Hi. Have a nice evening. <lacht> hier, da darf ich nicht rein, darf nicht filmen. Habe ich eben einen Soldat gefragt. Sollte Botschafter für Istanbul werden. Glaub mir, hier wird es richtig ja. schmackhaft, dann nach Istanbul zu reisen, Habe ich recht? Ja, ja, ja. Ich hoffe, dass es greifbar für euch, ist. wie schön das es man. Da hinten die Lichter, das ist wirklich wunderschön jetzt gerade hier. Wir sind gleich angekommen beim ersten Döner. Wer hätte es gedacht? Ja, jetzt weiß ich, wie wir das Video nennen, Leute. Istanbul bei Tag und Nacht. Das hört sich geil an und das ist die Wahrheit. Es wird spät. Gleich ein komischer Einwand, Mann. Aber ich finde das heftig, wenn man denkt, okay, hier ist über die Straße. Man erinnert, ob seinen Tunnelblick nach vorne und nach hinten ist, Aber hier wohnen überall auch Leute oben noch drüber. Und hier ist so Trubel. Das ist so actionreich hier. Und stelle ich mir mal vor, wie ist das hier zu wohnen? Wisst ihr, kennt ihr das? Welcome, sorry, don't have time. Busy. <lacht> Was ein Okay, sagen wir so, ist es später als gedacht. Ich glaube, ich habe vor drei Stunden das erste Mal gelaufen, für vier Stunden. Jetzt gibt es gleich Döner. Aber jetzt sind wir gleich da. In dieser kleinen Gasse gibt es Lukas Nummer 1 aus Istanbul, würde ich jetzt mal so sagen. Na, nicht Nummer 1. Es gibt ja noch den allerbesten aus Istanbul, aber sage ich mal von dem hier, so den äh, Street... Äh, ich halte einfach mein Maul jetzt. Weil du denkst, hier in ein paar Straßen ist es Geisterstadt und dann hast du auf einmal wieder BAM und hier ist so viel los und das Leben tot, die Leute gut drauf lachen, alle am Essen, alle haben sich gut gehen lassen, das ist schön, Mann. Ja. Ja. Takeaway. Und für hier. Okay. Thank you. Hier? Ja. Thank you. Ich ja jetzt Kebab. Das Yes. Okay. Dann ich take Iskender, Yes. So, jetzt hatte hier ein Wege aus, aber es geht nicht anders. Thank you. Thank you. Look. Drink and something. And a a lot lot of water. Water. Okay. The water. Yes. Thank you so much. I have to say to you something. It is a Never I see a beautiful woman like you. Das sieht unglaublich aus, Leute, das sieht unglaublich aus. Das Fleisch ist frisch abgeschnitten. Haut nicht um, Leute, sag ich euch ganz ehrlich, haut nicht komplett um. Das ist eine Wucht, Es ist anders, Ein Wort anders, dieses Fleisch hier. Ja. Unfallsbesuch jetzt, weil ich von außen gesehen habe, der sieht geil aus. Ich kann ich eins sagen, dieses Fleisch ist eins der besten, die ich hier gegessen habe. Saftig, lieblich, durchs Fett übertrieben, aber so krank saftig trotzdem, wie sie es abgeschnitten haben, komme ich nicht drauf klar, Leute. Es tut mir leid, dass ich den Vergleich mit Pferd jetzt machen muss. Pferd ist ganz anders. Pferd ist deftiger, ist kräftig, ist kernig. Das ist sanft, lieblich, aber auch viel saftiger. Fettiger. Die müsstest du direkt nebeneinander stellen, um zu sagen, was besser ist. kann ich euch so sagen. Kann ich nicht sagen, in Moment, weiß ich nicht, müsst ihr im Döner essen. Der Zufall hat mich zum heftigsten Laden ist Istanbul gefühlt. Jeder Platz auch voll. nichts frei. Du musst bekämpfen, um sitzen zu können. ist dieses Tomatige, diese Butter dazu. Das erste, was dir hier reinkommt, ist die Tomate. Aber es ist nicht einfach Tomate. Es ist die Digitation Upgrade 3D Deluxe Variante, die einfach mit dieser Butter eine Sinfonie eingeht. Dadurch ist es hier eine die Chili-Note nochmal, die macht mich fertig. Noch nie so einen heftigen Scanner gegessen. Ich glaube ich scheiße auf alles andere. Ich mache nur die Laden heute. -Lade. Ja, habt hier natürlich noch das Brot runter. Das sich aufgesogen hat mit der Butter. Dämpft das mit dem Joghurt ab. So, ich ganz ehrlich, wäre das der wär letzte Scanner, den ich in meinem Leben gegessen hätte, würde ich eine 10 von 10 geben. Das kann ich nicht, weil mein Vergleichswert nicht groß genug ist. Aber alleine der Moment, wo du in diesen Scanner rein weißt und hast so ein paar Kerne von der, von der Chili da drin. Mir nee, geil, wenn scharf ist, Mann. Ich würde sterben für dieses Ding. Wer hat von euch die Eier? Geht das Risiko? Wenn an der Chili liegt, er wisst nicht, wie scharf die ist, weil du dich in diesen Teller verliebst, weil dieser Teller eben nicht reingehört. Alles. Ich weiß ja auch nicht, ist das jetzt Standard in Istanbul? Bin ich so geflasht? das erste Mal so ein geiles Gericht in Istanbul essen? Bis hier. Merkt danach. Okay. Es geht noch viel mehr. Deshalb sollte ich mal lieber hier ganz geschmeidig sein und eine 9 von 10 geben als Messgrad. Geben wir vor, bis zum 9 von 10. Ich bin gerade wie auf Drogen. Der Fleisch mich weg. Das Fleisch. Oh Mann. Und jetzt geht es nebenan. Essen mir jetzt den berühmten Döner jetzt von Lukas. Endlich. Direkt nebenan ist die Lukas Nummer 1. Da ja, werden wir jetzt hingehen. Heute heißt äh, Döner. Wir haben Döner-Kebab, Jacky-Kebab, Jacky-Kebab, ja, Jacky-Kebab. Ja, Kebab. Ja. Ja, Kebab. So Jacky-Kebab wird es jetzt. Den brauche ich eigentlich gar nicht reinnehmen in dieses Döner-Ding. Also so gesehen ist es ja kein Döner, es ist Jacky-Kebab. Hier wird das runtergeholt. Da wird nochmal geräuchert, nochmal geröstet. noch so ein bisschen rosa wenn das da kommt leicht rosa und dann röst ich es nochmal an das ist genial looks so great very amazing uh, should I uh, sit down here yes thank you. oh ich habe mein Wasser draußen stehen lassen das muss ich nochmal eben holen egal I take water ah, mein New York Times the Guardians Ah, mein Wasser ist da! Warum steck ich eigentlich ich Esel? Sorry, sorry, Oh! Das war's ein Vergesst diese Döner-Tour. Es ist viel heftiger heute, es ist alles eskaliert. Also vergesst alles, was ich mit Döner-Tour sage. Welcome, Turkey! Welcome, thank you! Das ist einfach die absolute Food-Tour. Man es einfach nicht zumachen können, aber es ist mir jetzt egal. Ultimativa, rauf, ist man. so wie der gute Lukas in seinem Video gesagt hat, diese Kohle, die sich absetzt, dann auch auf dem Fleisch. Mhm. Oh. Viel rustikaler als eben. Lammlastiger, dicker geschnitten. Erinnert mich an in Köln. Wo das Gefühl, so ein Touch hat, als hätten die einmal Spiegeltuss drauf gemacht. Boom. Das Feuer steigt hoch, zack. Die Kohle, die Asche, bam, setzt sich aufs Fleisch ab und du hast dieses Feeling. Hierfür musst du Liebhaber sein, wenn du mich fragst, aber geil. Süße Zwiebel, Tomate, richtig Geschmack, Kombi mit dem Fleisch. Brot geht unter. Merch eigentlich gar nicht. Wenn ja, er mich gefragt hat, habe ich Brot gegessen? Nein. Hab ich nicht. Was würden die machen? Rustikal, basic, begeistern. Tranculo. 9 von 10 Punkten von mir. Wenn ich mich zwischen den eben und dem hier entscheiden, würde ich knapp den eben nehmen. Hier, es war sehr rustikal, wie gesagt. Hier das Fleisch vielleicht noch ein bisschen zarter. Das war Wildnis, Mann. Das war geil, aber ich will ja gar nichts dran verbessern. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich sag euch ehrlich, die Food Tour bringt mir so Spaß gerade, so heftig Spaß. Ich will, dass die nicht endet. Ich habe schon viel gegessen, aber ich habe so Bock mit weitersetzt. Das bringt so Spaß gerade. Irgendwas muss ich noch mitnehmen, Mann. 4 Euro hat das gekostet, nicht mal ganz. Boah. Wisst ihr was, ich scheiße jetzt drauf, ich gebe euch jetzt mal ein Versprechen, wenn ich jetzt rechtzeitig zum besten Döner von Istanbul komme, den offiziellen, der aber auch mit Brot ist, der ist nicht in diesem Döner-Dings, Deshalb finde ich passt ja gut in dieses Video, ist auch so ein Dürrück, all also dieses dünne Brot, was da drauf ist, Lavaschbrot oder wie man es denn mag, ich glaubt mir Leute, wisst ihr es zu schätzen, ich könnte davon auch ein zweites Video machen, scheiße. Wenn ich kann, nehme ich jetzt Video mit rein. Und das steht heißt, fest. Ich guck, ob ich das jetzt noch schaffe. Dann kommt es in diesem Video rein. Dann kriegt ihr es hier und direkt in diesem Video. Mach kein zweimal. Hier, jetzt guck wir ob wir ein Taxi kriegen. Could I drive with you? No. Bayramoğlu Döner. Bayramoğlu. Okay, I take this one. You're free? Could I make my YouTube video? No. Okay. No, no, just Okay. No, just no. Bayramoğlu Döner. Bayramoğlu Döner. Where Here. Uh, ja. Asia. Asia ist asia Zeit. Bunu ne yapacağız? Bu, bu ne? This YouTube Video. Yolda. Yolda, so. Rot in video checking. Tamam. One minute, ama bakacağım. One minute. Uh, we take this one, okay? Şimdi söyleyeceğim sana. Bin next das kommt denn dieses verdammte Video Warum gibt es eine andere Döner-Tür. Ah. Let's go. Let's literally, let's go. Uh, one hour, 50 Minuten. Oha. We try, we try. Kurz vor knapp, aber wir schaffen das. Ich sage euch ehrlich, das passiert selten, aber ich bin gerade echt sauer geworden im Taxi. Das ist ein cooler Typ, aber der andere wollte mich schon wieder abziehen. Ich wurde vorne abgezogen, ich denke mir egal, ich bin jetzt nicht auf Wohltäter tun. Aber nicht nicht ein zweites Mal, will er wieder die Uhr nicht anmachen. Er macht Uhr an, perfekt, aber kein Gurt, er, ist, er sagt kein Problem. Aber er fettet mit Uhr, das ist schon wichtig. Best man. Ja, 30 Kilometer. Ich bin voll im Modus, Leute. Der wollte mich auch abziehen. Wollte mich auch abziehen. Kein Bock. Bin ich nach Hause, hab auch gesehen. Meine Karte ist voll. Ich muss jetzt hier schnell die Karte. Muss ich jetzt schnell hier mal eben, äh, äh, kein Internet. Kriegen wir hin. Muss ich mal eben schnell transferieren. Ganze Karte voll. Und dann hoffentlich ist da noch was am Spieß dran. Sonst essen wir da was anderes, Mann. Scheiße, da muss ich dann nochmal hin. Also wir sind wieder am Brot. Mit neuen Kollegen? Check, check, check. <lacht> äh, wieder werde ich abgezogen, aber diesmal scheiß drauf. Ich glaube, es geht nicht ohne. Jetzt drückt die Daumen, dass da überhaupt noch Fleisch auf dem Spieß ist. 19.000 Bewertung, 4,5 Sterne, das ist krass. dass heute das Warten hat sich gelohnt. Der beste Döner in Istanbul. Auch der kommt noch an Start in diesem Video, Mann. Sämtliche Leute schon getestet und alle durchgedreht. Auf das Fleisch, auf generell die Quali, auf, auf alles hier. So ein Feini. So ein Feini. Oh, die Flammen, die Flammen. Guck das an. geil, Wie sich der Laden auf. gut gies, dir? Best keep up in Istanbul. No, ist, is grill, grill. Uh, yeah, grill. My name is Erkuş, my name My name is I'm from, from Hamburg. Hamburg. Hamburg. Ja, Yes, Germany, Thank you. Thank you too. Here geht die Post ab, Mann, aber ordentlich sicher dass es nicht böse gemeint. Ich habe bei Fairhart stand ich am Grill, das ist so heiß. Ich dachte wirklich, ich verbrenne. Ich kann ganz heiß Sauna, dann heiß ist es. Aber der leidet da in dem Sinne. Viel Respekt für die Leute, viel Respekt. I need this one too. Das ist sehr gut. Ich lasse euch diese Zusammenarbeit gerade. Die berührt mich. So gut. Very good. Teamwork. Das geht mir gerade nach. Diese Arbeit, diese Männer, wie die da stehen an der Hitze. Hand in Hand alles, das ist krass. Habt ihr gesehen, wie groß das Spiel es eben noch war? Ich muss Gas geben. oder I order, please. Could I get this one? This one yes? Okay, perfekt. Genau das brauche ich, Leute. Uiuiui, ui, ui, das ist zu laut. Leute, ich kriege gerade wirklich Angst, wirklich Angst, dass ich kein Essen mehr kriege. Weil der Spiel schrumpft von Sekunde zu Sekunde. Oh, Ich hoffe, er hat das gepeilt und er bringt mir jetzt. Oh, ich habe richtig Nervenkitzel gerade, richtig Adrenalin. Das ist auch krass, Leute. Man sieht dieses Gericht, was ich da gezeigt habe, was so oft da immer stand. Also dieses Brot und Fleisch. Sieben, acht, neun Portionen stehen da. Gehen raus. Wieder hin. Hin. Das geht hier weg, man. Das ist ganz krank. Schön mit dem Sumak hier. Mmh. Thank you. Thank you. Ich habe gerade ihr Fleisch vergessen. Peperoni, heizt halt schön an. Überleg, ob ich noch mal rübergehe. Ich gehe noch weiter in die Ecke. I go there, okay? It's better. It's not so loud. Hier ist noch besser, Leute. Ist nicht ganz so laut. Ich muss schreien. Germany, Hamburg, Alemannia. Lukas, ist is a friend of me. Make videos together. Kurs geht raus an Lukas. Er fragt mich, wie Lukas kennt. Also ein bisschen wieder äh, pankuchen charakter das Wort. Richtig weich. Oh, das muss jetzt schnell rein. durch, Leute. Also das bei allen Spießen, überall natürlich ein Lammtouch, musst du mögen, liebe ich. ich. stelle mal den Vergleich mit hat an. Pferdfleisch ist an Kernigkeit, an Kräftigkeit nicht zu übertreffen. Die sind hier weicher, weicher, fettiger, lieblicher, nicht schlechter, anders. Wahrscheinlich würde man mich töten, wie ich das hier esse. Aber mir egal, den Speck erfüllt. diese rüstung von dem brot gerade weil es das hier zu etwas ganz besonderem machen dass für diese worte werden wir nicht gerecht unverwechselbar unschlagbar meiner eine klasse für sich weil diese rüstung mit diesem wunderbaren fleisch dieses liebliche fleisch muss ich einfach sagen den tag werde ich nicht vergessen die harte rüstung kurz vor verbrannt hätte ich nur diesen einen tag zu leben gehabt für diese futur das leben hätte sich gelohnt aber voll und ganz also hinsichtlich Döner. Das ist kein Döner. Ne? Also das kann man nicht Döner nennen, also kann ich es nicht ins Döner-Ranking reinnehmen. Geht nicht. Was ich machen kann, ist das Fleisch zu vergleichen. Ich sag mal so, wenn Pair hat eine 9,8 ist, ist der Vorhin für mich. Ich möchte das gar nicht tun, Leute. Ich möchte das nicht tun, Mann. Das Fleisch vorhin ist für mich auch eine 9,8. Das ist für mich eine 9,5. Fast unschlagbar. Fast unschlagbar. Es ist nichts besser und nichts schlechter. Musst du festlegen. Hier geht es nur um Geschmack. Für mich ist der Lammgeschmack hier am durchdringendsten. Und ich mag dieses etwas dezent. Zumindest beim Fleisch lieber. Aber dieses Brot wiederum bei diesem Laden ist unschlagbar. Noch nie gegessen. Da kommt Pferd, muss ich sagen, auch bei Weitem nicht mit. Bei Weiten. Also im Gesamtgericht hier kann ich nicht ranken, weil ich habe äh, Pferd noch nicht im Dürum-Ranking. Nein, das, was ich gesagt habe. Ich habe noch nie auf Bewertungsstyle Pferd Pferds Dürüm gerankt. Ich könnte nur sagen, oh nein, ich halte mein Maul, Mann. Aber wenn ich es jetzt ranken müsste. Mein Herz sagt mir unentschieden. Ich muss es jetzt beenden. Nein, ja, nein, ich kann nicht. Ich glaube, ich würde den 0,1 vorne für Pferd geben. Im Dürum-Ranking. Nein, kann ich ja nicht machen, weil ich die noch nicht gegessen habe, richtig? Mann, Leute, ich bin fertig mit dem Nerven. Ich danke euch fürs Zusehen, Mann. Das ist eine lange, lange Futur. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, dass ich nicht irgendwie drei Videos draus macht. Ein Video, knallig, geil, mal länger zum Hinsetzen. Lasst mir einen Daumen oben wissen, wenn euch das geflasht hat. Und ein Kommentar und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Unbedingt. So viele haben mich noch nicht abonniert, die die Videos gucken. Teilt das Video und macht die Glocke an. Das war einfach zu viel. <lacht> ich reiße euch gleich den ganzen Arm aus. Katamus, muss was rausschneiden. Danke, Leute. Ich danke euch, dass ich das machen darf. Macht euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.